Hallo, heute möchte ich Ihnen Zotero BIP vorstellen. Dabei handelt es sich um ein sehr einfaches Online-Tool, um ein Literaturverzeichnis automatisiert erstellen zu können. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Hausarbeit geschrieben und möchten jetzt gerne das Literaturverzeichnis erstellen und möchten sich die Arbeit sparen, alle Einträge im Literaturverzeichnis per Hand zu erstellen. Dann kann Ihnen Zotero Bib sehr einfach helfen. Folgendes Beispiel, wir möchten dieses Buch hier zitieren, A Gentle Introduction to Stata. Und wir möchten außerdem einen Online-Artikel hier von Zeit Online zitieren. Wir fangen mit dem Buch an. Dort können Sie jetzt einfach hier über den Titel gehen oder Sie können auch die ISBN-Nummer verwenden. Das spielt keine Rolle. Wir versuchen es einfach mal hier zunächst mal mit dem Titel A Gentle Introduction to Stata und dann auf Zeit. Dann wird also gesucht nach einem Eintrag mit diesem Titel. Und dann wird folgendes gefunden, das Buch hier in der Version von 2018, ein Review dazu und ein Buch, äh, das Buch in der Version von 2012. Ich wähle das von 2018 aus und dann bekomme ich hier ganz automatisch angezeigt, wie ich dieses Buch in meinem Literaturverzeichnis anzeigen kann. Wenn Sie jetzt sehen, dass hier noch etwas fehlen sollte, beispielsweise wenn jetzt hier die Jahreszahl fehlen sollte oder wenn irgendwie... Beim Titel, was falsch angegeben sein sollte, können Sie hier immer auch auf Edit gehen und können dann die einzelnen Bereiche hier auch nochmal bearbeiten. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter nach unten scrollen, dann haben wir jetzt hier noch die Möglichkeit auszuwählen, welchen Zitationsstil wir haben möchten. Hier ist also etwas voreingestellt, Modern Language Association. Sie können dann hier wechseln, zum Beispiel auf den sehr verbreiteten Zitationsstil der American Psychological Association oder auch sehen Sie hier, dass da sehr, sehr viele andere Zitationsziele auch hinterlegt sind. Ich wähle jetzt diesen hier aus, dann wird das entsprechend geändert. Komme bekomme ich noch mal eine kleine Warnung, dass ich entsprechend auf die Groß- und Kleinschreibung hier achten muss. Und dann sehe ich jetzt hier, wie das in dem neuen Zitationsziel aussehen würde. Jetzt nehme ich noch meinen Zeit Online Artikel dazu. Dazu kopiere ich hier einfach die URL. füge sie hierbei zur Theorobib oben ein und schon bekomme ich eine wunderbare Zitation inklusive Autorenname, Datum und so weiter, sodass ich das wunderbar übernehmen kann in, meine, in mein Literaturverzeichnis. Hier unten sehen Sie jetzt, wie die beiden Zitationen jetzt aussehen würden im Verzeichnis und wenn Sie damit zufrieden sind, dann können Sie hier einfach bei Export Copy to Clipboard auswählen. Dann gehen Sie in Ihr Dokument, zum Beispiel hier bei Word und fügen das Ganze ein. Dann sieht das so aus und Sie können es direkt für Ihre Arbeit verwenden.